Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Bist. Wir sind bei Kolis. Wir sind beim Fastfood König aus Berlin. Moin. Ja, Moin, Moin Fladi. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute dein Wissen mit uns zu teilen. Ja, schön, dass ihr kommen konntet. Ja, sehr gerne. Schön, dass du mich sehr gerne. Hast. Ich, ich, ich, ich habe mir nämlich einfach gedacht, okay, ich koche gerne, aber wir wollen euch die Top-Rezepte zeigen und um einen Chicken Burger zu zeigen, von wem können wir uns einen geilen Burger zeigen lassen, als vom Fastfood König aus Berlin. Der von Goldis Fladi. Ja, danke, danke. <lacht> ja, ich habe euch auch ein bisschen was vorbereitet. Ich zeige euch heute, ich gehe nicht ganz in ins Detail, was das Rezept angeht, aber ich mhm. zeige euch, wie man einen richtig geilen Fried Chicken Burger auch zu Hause macht. Also, Geil. Genau. Geil. Ja, sehr schön. Wir, wir haben das gar nicht so genau durchgesprochen, ja. aber genauso habe ich es mir gedacht, genau. dass ihr nämlich zu Hause die Möglichkeit habt, dieses Ding nachzubauen. Ja. Das ist das Ziel des Ganzen. Falls irgendwas nicht 100% erklärt wurde in der Videobeschreibung, ist das Rezept dann noch nochmal zum Nachvollziehen mit drin. Gerne auch immer Fragen. Äh. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben. Wir, ja. äh, wir, wir beraten gerne. Also Erst zeige ich ne? euch, wie man das Hühnchen vorbereitet, ja. einlegt, mhm. wie wir das auch einlegen. Dann, wie man halt paniert und frittiert. Dann zeige ich euch, wie man die Parmesan Mayo macht und wie wir selber Gurken einlegen. Da zeige ich geil. euch die Prozesse und zeige euch dann, wie sie bei uns am Ende aussehen. einlegen habe ich selber noch gedacht, wie yeah. mache ich jetzt, wenn ich einlege? da genau. man ja auch Pickeln zu. ne? Genau, Pickeln, ja. genau. Brötchen backen wir heute nicht selber, ja, aber macht können wir das nicht so da mal machen. Da ne? einfach sich äh, ja verlinken. wir auch eins, was geiles in der Videobeschreibung. Genau. Video genau. Ja, dann legen wir los. Was ist der erste Schritt, Flaudi? Der erste Schritt ist, also ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier einmal Hühnersteaks gekauft, ja. also das ist Oberschenkel quasi. Oberschenkel ist äh, Oberschenkel und das? Oberschenkel. ohne Knochen, Knochen schon ausgelöst. Und Knochen ausgelöst euch immer Achmed. Ist das, das genau, also so Pesula? also Genau, so klassifiziert als Hähnchensteak im ja. türkischen Supermarkt in der Auslage, sagen wir mal so. Okay, Und ja. für die, die sagen, wir kein ausgelöstes Hähnchensteak kriegen, mhm. weil sie jetzt nicht unbedingt einen türkischen Supermarkt um die Ecke haben, zeige ich euch, wie man das macht. Ich habe zwar hier von der Top Küche Ladi. ein paar stumpfe Messer bekommen, aber ich zeige <lacht> euch, wie man das auch zu Hause mit einem stumpfen Messer macht. Okay. Ja, ihr ein gutes zeige. Messer braucht, Leute, bei mir im Shop, ne? Verlinke ich noch Genau. 1A Messer. Da hat er uns jetzt hier auch so ein ganzes Stück gegeben, wo noch hier wirklich so krass Knochen dran ist. Man, man kann hier, hier so ein bisschen, wenn man jetzt, man hört so ein bisschen, wenn das er ist so krank, bricht, ja? wie wenn du den Fuß umknickst, Und dann kannst du hier so ein bisschen fühlen. Und dann siehst du hier, wo die zwei Knochen sozusagen lang gehen. Ah. Dann schneidest du einfach und im besten Fall passiert es jetzt so, wie bei mir auch ein Glücksfall, ich habe es ja auch schon länger nicht mehr gemacht, dass du kein Knackgeräusch beim Schneiden hörst. Also ah, das heißt, ja. der war vorher danach. Halt genau, kommen, also ne? du musst sozusagen nicht durch den Knochen mhm. schneiden. Ich habe auf dumm nämlich, sag mal was du dazu sagst zu der Aktion, ich habe immer erst gekocht, weil ich dachte, das geht leichter dann. <lacht> das ist natürlich schwieriger. Oder dann. beziehungsweise erst ja. in den Ofen gehauen oder so, dann geht es nicht mehr, ne? Dann geht es leider nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich hier diese Sachen ausgelöst und jetzt bleibt quasi hier noch dieser eine Knochen drin und da kann man einfach ganz vorsichtig reingehen, hier einmal so einen Schnitt am Knochen entlang setzen also man muss ja auch dazu sagen, Jungs, ne, Fladi ist gelernter Koch und nicht irgendeiner hat in der Sterneküche gelernt. Ne? Da hat man ja auch so eine Schulung, also gefühlt halber Fleisch kann man dich auch Genau. Lernen, ne? Jetzt haben wir hier den Schenkel, jetzt sieht man ja. hier ein Fleischstück und hier ein Fleischstück. Der, der einzige kleine Nachteil, wenn ihr euch im Supermarkt jetzt ein gutes Bio-Hühnchen oder einen, Oberschenkel, einen Schenkel holt, dass die meistens so dafür gedacht sind, dass man sie sich zu Hause im Ofen macht mhm. oder irgendwie brät. Darum ist es jetzt nicht diese große Größe, die ich jetzt hier habe. Muss man überlegen, das ist ein richtiges Okulyt. was das für ein Hund gewesen ja, sein ja, muss. Ja, ja, ja. Und ja ich mich jetzt auch lege mal. das daneben. Das habe ich mir letzt, letztens gerade gefragt, Ladi, wenn ich so eine Dinger gesehen habe, auch im, bei, beim Türken gegessen. Das sind echt Monster. Und ja. ich denke mir, was ist das für ein ja. Ding gewesen? Was ist also, das für ein Tier ach, gewesen? Da wichtig jetzt dazu ist zu sagen, mhm. ist natürlich, dass man jetzt die Messer, die man benutzt hat, gut ja. abwäscht. Und das Brett, was man danach verwendet, am besten auch abwäscht, weil äh, natürlich, wenn ich jetzt hier die Gurken zum Einlegen schneide, ist natürlich die Gefahr wegen Salmonellen und anderen mhm. Bacterien, relativ hoch, vor allem so Kolibakterien und sowas. Hast du ja, schon ich... mal Salmonellen hier eingefangen? Ich selber Salmonellen nicht, aber ich komme ja. gerade aus Italien und tatsächlich habe ich gerade eine Lebensmittelvergiftung Ehrlich? hinter mir. Ja. Ich hatte Maultripper ja. letztens. Ja, was? Maul Maultripper? Maultripper? Ja. Nee, das hatte ich zum Glück nicht. <lacht> und jetzt zeige ich dir äh, unser Geheimnis so ein bisschen. Da bereite ich das nur kurz hier vor. Ein Liter Wasser nimmt man. Also für zu Hause, man kann sich das so hochrechnen. Auf Aha. ein Liter Wasser kommt 68 Gramm Zucker und 40 Gramm Salz ungefähr. Man könnte sich das vorstellen, es soll so ein bisschen wie so ein Pasta-Wasser sein. Ich löse es jetzt mal ganz schnell auf. Okay. Wir machen es jetzt in der Blitz-Variante. deshalb vorschlagen, man geht einkaufen am Tag vorher. Abends macht man das sozusagen rein, tut es in den Kühlschrank und holt es morgens wieder raus. Und äh, saftiger gebeiztes Hühnchen kannst du eigentlich nicht machen. Also quasi eigentlich der Geheimtipp für butterzartes Hühnchen. Muss man das überhaupt noch salzen danach? Nee, eben nicht. Also die Panade wird äh. leicht gesalzen, aber das Huhn äh. an sich wird jetzt nicht mehr gesalzen, kann. weil äh, das genug Salz hat. Äh, wenn man ganz wenig Zeit hat, kann man auch sagen, man macht es nicht über Nacht, sondern man legt die Hühnchen aus und salzt die direkt wie so ein Graf also mit hm, trockenem Salz. Wenn man, Salz. Schnell, wenn man macht, schnell, dann salzt man die direkt mit groben ja. Meersalz, ja. Zucker, lässt es eine halbe Stunde stehen. Mit Gewürzen kann man auch noch mit Knoblauch mhm. und dann wäscht man es ab. Ohne, ohne Wasser, einfach genau. so einreiben, einmassieren. Genau, das, das ja. geht auch. Hast du einen vorbereitet jetzt auch schon? Was? Ich habe da was vorbereitet, okay, genau. Sehr geil. Aber wenn das die 24 Stunden äh? quasi vorbei sind, oder die 12 Stunden, sagen wir mal ja. so, holen wir die raus. Wir brauchen sie nicht direkt abwaschen, nur ein bisschen abtropfen. Und jetzt kann man sich natürlich auch, wenn man will, einfach ein Stück zu Hause Probe braten oder oder auch ja. nicht. Dann tut man das einfach aufeinander schichten mhm. in einen Einsatz oder wie man auch will in ja. eine Tupperbox mhm. zu Hause. Ja, ich ja. denke jetzt jetzt zwischendrin drin, weil du bräuchst auch einen YouTube-Kanal, Vladi, <lacht> weil du echt auch maximal geiler erkennen kannst. Also ich, ich schreib das ich gerne ein. Ich bin dann schon überlegen. Ja, sehr <lacht> <zum> optimal, <lacht> sehr optimal für Food-Content. So, jetzt unsere gute Buttermilch. Eieiei. Ei, ei. Genau, und jetzt hm. nehmt euch lieber ein bisschen Zeit und legt das jetzt noch mal sozusagen 6, 7 Stunden, nochmal sozusagen sechs, sieben Stunden da drin nochmal ein Aha. sozusagen. Okay. Schön nochmal umrühren, dass das auch überall rankommt. Mhm. Und jetzt kommt nochmal so ein bisschen die Säure dran. <lacht> genau, das stellen wir jetzt mal zur Seite. Genau, dann habe ich hier paar Gurken. Jetzt pickeln wir gucken. Genau. Wenn ihr kleine findet, umso besser. Geht aber gut. auch mit großen? Geht aber auch mit großen. Aha. Also, die müssen halt einmal gewaschen werden, mhm. würde ich auch am Tag vorher machen, weil sie müssen mindestens einen Tag durchziehen. Die können auch eine Woche liegen, werden auch nur besser. Kurz 10 Sekunden dran bleiben. Werbung für ZEK Plus, mein offizieller Partner. Jeder weiß, dass ZEK Plus steht für Qualität. Made in Germany. Ich nehme es selber. Es wirkt. Es sind wirklich Top-Produkte. Code-Holle 10. Ihr kriegt alles am Start. Für den direkten Support nochmal 10% Abzug von Trainings-Equipment. Eiweiß, natürlich alles. Alles, was ihr braucht. Und dann schneiden wir so hier einfach so schöne, grobe Dinge. Am geilsten wird das natürlich, wenn man im Sommer diese Einlegegurken sich holt. Ich würde sie nicht zu dünn schneiden, also das die werden so ganz Dünner. bisschen kleiner, aber das ist schon so ein bisschen das Wichtigste, finde ich, Alter. also so eine gepickelte Gurke. Ja. Das kommt jetzt alles einfach in eine Schüssel oder einen Einsatz rein. Das salzen und zuckern wir jetzt. Das ist wie okay. bei einem Gurkensalat, wird das so ein bisschen angesalzen, angezuckert. Äh, damit der Feuchtigkeit lässt. Die nehmen wir dann später wieder raus, also weg. Äh. Waschen die jetzt nicht direkt ab. Weiß. So 50-50 ungefähr, äh. genau. So, dass die schön benetzt sind. Man kann es auch probieren, äh. so dass man die halt jetzt schön salzig So ungefähr. Das ist immer noch frisch, immer noch sehr gurkig. Da sieht man schon die Gewürze für später, ne? Genau, das ist für später fürs Hühnchen. Das lassen wir jetzt zwei Stunden ungefähr stehen. Wenn es so eine kleine Menge hat, geht es auch weniger. Jetzt nehmen wir einfach Wasser. Ich habe das jetzt einfach frei nach Gefühl heraus. Einfach normales Wasser nehmen. Dann, wichtig, Essig. Ich würde jetzt keinen dunklen Balsamico nehmen. Vielleicht jetzt auch nicht direkt weißen Balsamico, weil der ein bisschen ja. süß ist. Aber Weißweinessig, ja. sogar Brandweinessig ist okay. Apfelessig hm? ja. auch super. Okay. Meistens regional dann auch ein bisschen. Und da ruhig ordentlich was rein. Ja. Ich würde sagen, jetzt vier Teile Wasser, ein Teil Essig. Einfach auch mal probieren. Ich mache das jetzt so ein bisschen so, wie wir unser Rezept selber auch kreiert haben. Also mhm. Das Rezept selber, was wir gemacht haben, ist auch nur so durch Randtasten irgendwie entstanden. Ein Beim, beim bisschen Salz. Rezept ausprobieren ist dann die das Ja, hier genau. <lacht> nicht zu viel Salz äh. rein, auch wieder ein bisschen Zucker, damit es nicht auslaugt. Also wenn wir jetzt okay. nur davon nehmen würden, dann wäre es zu lasch, zu wenig. Okay, es muss ein bisschen Zucker. Dann haben wir hier, kann auch jeder selber machen, wie er es für lecker hält. Aber äh. das ist eine ganz klassische Mischung auch, die man oft für so Pickles in Amerika oder auch in äh. England nimmt. Das ist Senfsaat, schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Lorbeer. Gehen wir einfach rein, kann auch ordentlich rein davon. Mhm. und. Was wir machen, was ich immer geil finde, ist, um da noch ein bisschen Kick dazu zu geben, so eine Peperoni. Kann auch so, rot okay. oder grün sein. Geil. Das habe ich auch und noch nie gesehen. mit dazu, ja. dann kriegt das noch mal ein bisschen Schärfe, wenn mhm. es jetzt länger liegt. Und natürlich Dill kommt mhm. immer gut. Äh, das schmeckt natürlich schon viel besser, wenn man frischen Dill nimmt. Mhm. Aber man kann im Notfall auch Gerebelten nehmen. Da ja. hast du jetzt nur das Problem beim Gerebelten. Die Körner kriegst du ab, aber den ja. Gerebelten, der bleibt komplett an den Gürkchen dann später hängen. Das kochen wir jetzt einfach einmal auf und dann äh, sozusagen, wenn die zwei Stunden gezogen sind, was sie ja. jetzt gerade sind quasi. Ah, ja, ja. <lacht> Übergießen wir das einfach damit. Okay. Ich such mal noch kurz. Einen und dann sieben wir das gleich oder machen wir das mit dem Zeug da drauf? Äh, wir machen es mit dem Zeug da drauf. Weil man könnte das jetzt noch sich in so einen Gewürzbeutel tun. dann so einen großen Teebeutel, wenn man will. Dann hat man später nicht das Problem mit dem Rausfischen. So, und jetzt gießt man es einfach heiß. Säure ist genug. Ja, man, riecht, man riecht, man Und die lässt man äh, draußen auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett sich einfach ja. auskühlen. Und sobald es kalt ist, stellt man sich das im Kühlschrank oder in ein Glas oder in eine Tupperbox. Und dann halten die sich auch ewig. Okay, was würdest du sagen, so Pima wie lange kann man die jetzt so stehen lassen? Die kann man so stehen lassen, bis zu einem, wenn, wenn man es hygienisch macht, gut zumacht, bis zu einem halben Jahr mindestens. Ja, also direkt heiß dann in ja. ein Glas rein, Genau, ne? und dann zuschrauben, dann, halt, ja. dann noch umdrehen, dann müsste das ewig halten. Okay. Das ist tatsächlich auch von Guli das Rezept ungefähr nicht eins, zwei, eins aber ungefähr. Aber das, das sind genau auch die Zutaten, die, genau Zutaten genau. die sie auch nehmen für ihre Gurken. Also das ist äh, wirklich, das kommt im Original schon nach. Ihr könnt auch einfach normale Mayo fürs Fried Chicken Sandwich nehmen. Wir haben bei unserem Classic Fried Chicken Sandwich, was noch theoretisch mit Tomate mhm. und Salat kommt, es soll so ein bisschen eine Andehnung sein an äh, so ein Caesar Salad und dadurch haben, sind wir auf die Idee gekommen, lass uns eine Mayo machen, die so ein bisschen an den Geschmack von Caesar Salad Dressing Aha. erinnert. Dann nehmen wir einfach normale Mayo. Ja, da habe jetzt einfach zwei Sardellen genommen. Sardellen, ne? Anchovies quasi. Ist das so, wie ich das kenne? Ich habe das auch in ein, zwei Rezepten mal verwendet und zum Schluss hat man es gar nicht geschmeckt. Das hat einfach geil geschmeckt, aber man Na, hat nicht... Äh? Wenn man zu viel nimmt, schmeckt es sehr intensiv, ja. sagen wir es mal so. Äh? Aber es soll auch nicht zu krass schmecken. Also genauso wie beim caesar Set, äh? was ein bisschen soll schmecken. Und wenn es äh? natürlich die Mayo jetzt auch, wenn man die einen Tag vorher fertig macht und jetzt durchziehen lässt, okay. dann äh, zieht das Aroma natürlich ein bisschen durch. Okay. Und ich hm. schneide das jetzt so fein und dann gehe ich mit so einem Messerrücken einfach so ein bisschen drüber. Interessant. Und, äh, schmier das aufs Brett. Dadurch kriege ich da so eine Art Paste ja, dann geil. irgendwann hin. Und Leute, wenn ihr mehr diese Rezeptvideos sehen wollt, ich hole mir die Besten der Besten. Daumen oben rein, schreibt es in die Kommentare, es wird immer mehr kommen. Na, ihr müsst nur Bock drauf haben. So, Anchovies, dann kommt ein fetter Batzen Mayo rein. Dann nehmen wir geriebenen Parmesan, ja. nicht zu viel, sonst wird es zu fest. Ich versetze mich gerade da rein, Leute, weil ich den Burger ja gegessen habe. Also auch den Parmesan. Ich habe da Ordentlich nicht... schwarzen Pfeffer. ...nicht gemerkt, dass die Parmesan da ja. sind. Wir halt. nee. machen auch nicht zu viel rein, das äh. soll nicht zu krass sein. Schwarzer Pfeffer, damit es nochmal hm. so einen richtigen Kick bekommt. Und dann Zitronensaft, damit es wieder so ein bisschen frischer wird und ein bisschen äh. cremiger wieder wird. Weil durch den Parmesan wird es ja, ja. natürlich wieder sehr, sehr fest. Was wir bei unserem Mayo machen, um es ein bisschen an deutsche Mayo mhm. ranzutasten, ist, wir machen einen ganz kleinen Schluss Milch ran. Dass die so ein bisschen cremiger wird und... Durch das Lecithin in der Milch, was man ja auch vom Kaffeeschaum bekennt, wird es dadurch natürlich auch noch mal ein bisschen fester. Kriegt man eine bessere Emulsion, denn es ist einfacher, okay. eine Mayo dann zu machen. Ganz zu sauer. Wollte ich auch gerade sagen. Sehr säurelastig. Parmesan, wenn man es weiß, schmeckt man es jetzt aber direkt. Wenn man nicht weiß, dann nicht direkt. Mhm. Aber auch die Sardellen, wenn ganz dann ganz leicht, minimal. Ne? Ganz soll minimal. aber auch minimal bleiben. Geil aber. Also ich hätte es nicht mal, sage ich dir ehrlich gesagt, verkehrt mit der Säure gefunden, so heftig, weil es irgendwie ich special auch nicht. ist. Tu auch nicht, Ist ne? auch noch etwas dran. Also für mich gibt es gar nicht zu so viel Säure. Zeig mal jetzt. Er weiß, was er macht. Ich fand's beides geil. Jetzt kommt unser Next Step. Das ist so ein bisschen auch noch mal ein Geheimnis von einem ja. geilen Fried Chicken Sandwich. Das ist oft diese Glasur, wie so eine Art Buffalo Glaze. Wir was machen ganz jetzt außen dann noch rankommt. Genau, ne? was ganz außen nach dem Frittieren eingepinselt durch, ne? wird. Genau. Das Aha. muss man ganz frisch machen, weil sonst natürlich ja. äh, es voll und wird ja. lapprig sozusagen. Ah, ja, das habe ich nämlich bisher nur bei Hobsburger. Es geht raus an den Kollegen in Stuttgart gesehen. Sonst habe ich es noch nicht gesehen. Ja, wir machen es bei unserem Chili Sandwich, mhm. bei den anderen nicht. Aber jetzt machen wir es diesmal auch bei ja. dem, weil wir das ist ja so ein bisschen komponierter, kompakter. Wir nehmen jetzt in dem Fall Tabasco-Soße. Reicht aber auch eine andere Hot-Sauce. Ihr könnt auch irgendeine billige Tabasco-ähnliche Soße nehmen. Aber am aller allergeilsten ist es natürlich mit der originalen Buffalo-Soße, also mit der Hot-Sauce von Frank's. Frank's das heißt, ja. Hot-Sauce, die kann man sich im Internet bestellen. Ja. Kriegt man bei diesen Amerika-Shops mittlerweile ja. ziemlich oft. Die passt natürlich auch sehr, sehr gut. Und das ist im Grunde genommen, kommt da jetzt sehr viel Tabasco rein. Man kann sich das auch in einem kleineren Topf mhm. machen. Wer es nicht zu scharf mag, der sollte natürlich mit ein bisschen Tomatenmark und Wasser strecken oder ja. sowas. Oder was man auch machen kann, man kann das auch mit grünem Tabasco machen. Auch geil, hat man eine grüne okay. Soße. Das ist jetzt nicht ganz klassisch, mhm. aber passt ziemlich gut dazu. Sweet Chili Soße. Balanciert auch noch ein bisschen diese Säure. Dann nimmt man nochmal so zwei Esslöffel von der Sweet Chili Soße. Dann nehmen wir noch ein bisschen, um das nochmal ein bisschen zu frischer zu machen, so einen ganz kleinen Tick Orangensaft nochmal so zwei, drei Esslöffel. Das ist jetzt so Pro-Tipp, muss man nicht machen. Das ist Chiliöl aus dem Asia-Supermarkt. Chiliöl? Weil du kommst das auf Ideen, Fladimann. Ja, dadurch ehrlich. wird es nochmal so ein bisschen ein erdiger. Orangensaft. Also Sei ja. nicht das so eingedampft und dachtest, was muss da ein Orangensaft? So ähnlich so Chili, kann, Chili. So kann man das nochmal. sagen. Das wird jetzt auf niedriger Hitze erhitzt. Das soll nicht richtig kochen. Es soll nur heiß werden. Wenn euch jetzt zum Beispiel die Konsistenz, wenn es euch zu flüssig wird oder so, dann kann man noch ein bisschen Sweet-Chili-Soße dazugeben. Okay. Das wird jetzt abgemildert und emulgiert mit Butter. Die oh, da haust du eine ganz schöne Ladung jetzt rein. Ja genau, den also ganzen, den ganzen Block. Boah, dann muss das ja auch krass schmecken. Das ist wie ein bisschen wie euer, euer Honey-Butter-Chicken. So ähnlich. Äh, das hier verkauft. Okay, oh. Das rührt man jetzt einfach... Cracking. Äh. Oh. <lacht> oh. oh. oh, das riecht aber... Hier, ja, Bruder, riech mal hier dran. genau so. Richtig natte. Ich kenne das. Ja, ja, Ich setze es mal noch kurz auf. Kann ja. Ja immer sein, dass es dann ein bisschen zu runterkühlt, wenn man ja. nicht so viele Flüssigkeit hat. So. Fertig. Sehr schön. Echt sehr säuerlich. Ja. Kann ich mir noch gar nicht vorstellen, auf dem Chicken, wie das matchen wird. Aber merkst du dieses Buttrige, ne? Mhm. Die Schärfe kommt später am Rachen. Achtung, jetzt. Aber gut, nicht zu scharf. Lasur haben wir auch. Ja, jetzt Rachen? Ja, ich hab's dir gesagt. das kitzelt auch kitzelt so ein bisschen. Genau. Also, jetzt kommt die Panade. Egal, ich trinke dir Tabasco -Tour vor. Wollen wir Battle machen? Ja, Tabasco bin ich selbstverständlich. Tabasco schmeckt mega. Ach, wir machen dich fertig dabei. <lacht> Was scharf angeht. So, also für die Panade brauchen wir ganz normales Mehl. Geht auch ein äh, 550er oder 500 was auch immer das heißt. Also ja. normales Mehl reicht aus, aber 405er ist Nur, schon kein, Volkorn, schön, kein, nur kein Vollkorn. Nur kein Vollkornmehl. Ja. Nehmen wir einfach mal hier, nehmen wir einfach mal das Ganze. Ein Kilo Mehl. Ein Kilo Mehl? Dann haben Bist du dir da nichts. ganz sicher? Ja. Bist sicher, <lacht> dass du die Frage wählen möchtest? <lacht> so. Wir nehmen jetzt noch Stärke dazu. Ungefähr 1 zu 1, aber kann auch weniger sein. Ich ja. mache jetzt auch ein bisschen weniger. Man kann aber auch nur mehl nehmen, also da scheiden sich wirklich die Geister so. Ein Teil, der 1 zu 1, sagst du. 1 zu 1, kann aber auch etwas weniger stärker als Mehl sein. Viel Salz braucht es nicht, aber so ein bisschen. Und dann muss man sich halt ein bisschen rantasten ja. an seinen eigenen Geschmack. Mag man es sehr gewürzt, mag man es weniger gewürzt, mag man es ungewürzt, ja. überwürzt. Äh, da haben wir uns auch lange mit beschäftigt. Dann fangen wir mal an. Alles muss fein gemahlen sein, mhm. das ist natürlich auch wichtig. Ich kann euch empfehlen, weißen Pfeffer zu nehmen, weil der nach dem Frittieren nicht ganz so schnell verbrennt. Mhm. Oder der schmeckt einfach ein bisschen anders. Der hat dann, soll man das sagen, so ganz leicht Käsiges. Also irgendwie sowas Umami-lastiges. Aber so die Hauptkomponenten fürs Fried Chicken, was sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall Zwiebelpulver mhm. und Knoblauchpulver. Ja. Granuliertes. Es fungiert auch ein bisschen wie ein Geschmacksverstärker. Die beiden in Kombinationen sind auch zum Fleisch marinieren sehr gut. Und macht es besonders zart. Das war jetzt der Knoblauch, jetzt kommt weißer Pfeffer. Das sind jetzt ungefähr überall so zwei, drei Esslöffel. Also am meisten machen wir Knoblauch und weißen Pfeffer und Zwiebel rein. Und von den anderen kommt dann nicht mehr ganz so viel rein. Also sagen wir, wenn Knoblauch die dreifache Menge ist, ist Cayennepfeffer und Thymian und so nur noch ein Drittel davon. Okay. okay. Dann hier Ingwerpulver. Ingwerpulver ist auch Ja, so Gibt nochmal so ein bisschen kick Hätte ich nie gedacht. Ingwer, hier krass. ein bisschen Backpulver, damit es so ein bisschen äh, ja, fluffiger wird, ja, ja. aber nicht zu viel, sonst wird es zu fluffig, die Panade, ja, ja. und sonst kriegt die keine Festigkeit. Cayenne-Pfeffer. Okay. cayenne, -Pfeffer. cayenne -Pfeffer ist eigentlich eine Chilischote, ist eigentlich kein Pfeffer. Ja. Und dann haben wir hier Basilikum gerebelt, Thymian und Oregano. Und das geben wir auch alles nochmal da oh, okay. dazu Sehr rein. Schön. Und jetzt haben wir noch eine Sache vergessen, die wir nicht vorbereitet haben. Geräuchertes Paprikapulver. Muss geräuchert oder... Pimento della Vera. Also ist geil mit Geräusch. Und wenn man es nicht hat, wie... Lentondella wer? Man Lieber. <lacht> sonst heißt man es halt weg. So heißt es auf so Spanisch. Naja, es gibt halt nochmal einen Smoky Flavor ein bisschen oh, dazu. Es ja, hat ja. halt schon was. Hast oh, ist schon was Besonderes. Zu viel, zu viel sollte das nicht rein. So. Mhm. Ich habe auch zu Hause, das ist so krass in den Das ist so krass cool. ran zum Beispiel. Ja. Da kannst du auch schnell versauen. So, und dann mischt man das so ganz vorsichtig um. Was ich empfehlen könnte, bevor ihr jetzt drauf loslegt und sagt, okay, ich paniere jetzt alle meine Hühnchen mhm. und am Ende, fuck, äh. Zu viel Pfeffer oder zu wenig oder verkackt äh. und schmeckt nach gar nichts. Äh, nehmt euch irgendein Stück äh, kleines Hühnchen, äh, wälzt das kurz drin und brät es einmal vor in der Pfanne mhm. und dann könnt ihr sehen, ob das passt. Also, also, die Gurke, muss ich sagen, hat Ahmed eben auch schon gesagt, sehr dezent geschmeidig. Wollte nur einmal so probieren, wir werden jetzt Vladi den Burger direkt als einmal braten, zubereiten, genau. belegen. Genau. Wir sind eigentlich schon am Finale, wir werden jetzt nur noch das Ding ready machen. Ready nicht? machen, genau. Wir werden jetzt noch das Hühnchen mhm. frittieren, mhm. dann backen wir noch die Brötchen aus und schmelzen den Käse. Vladi, du hast jetzt das Zepter in der Hand. Das kommt kommt jetzt aus der Buttermilch direkt in die Panierung, also ins Mehl. Also da wird nichts mehr vorher gemacht. Einfach angedrückt. Und wichtig ist, dass das halt überall schön benetzt ist. Man mhm. kann das jetzt... Kann man wälzen. Richtig man dran, kann ne? das jetzt noch drin wälzen. Und einfach gucken, dass das richtig dicht mit dem Mehl benetzt ist. Genau. Und dann legen wir es hier einfach in die Fritteuse rein. Ihr seht, die Fritteuse ist hier bei 155 Grad. Also es geht zu Hause, je nach Stück. Irgendwas zwischen 150 und 170 Grad. Aber so 160, 150 65 ist schon ziemlich gut. Drück mal hier auf den Wecker. Könnte man Zirka auch... 10 Minuten ungefähr. können wir auch im Zwei, Zweifel, Zwei, die einfach, äh, sag ich mal, ein Pflanzenöl nehmen, das im Topf verhitzen und das da reinknallen. Ja klar, kann man mhm. einfach machen. Okay. Dann ist nur wichtig, wenn man jetzt kein Thermometer hat, ist es nicht so schlimm. Aber man muss folgende Sachen beachten. Also wenn man das jetzt zu Hause macht in einem Topf, am besten man nimmt einen Topf, der hoch ist, ja. mit einem hohen Rand und möglichst breit und das Öl nicht zu voll, <lacht> voll gefüllt ist, ja. dass das nicht überschwappt wird. Wenn du den Topf jetzt voll machst, und mhm an das Hühnchen rein und ja, ja. schwimmt dir alles drüber. Ja. Dann ist es wichtig, mit so einem Holzstab mhm. zu gucken, ob die Temperatur heiß genug ist. Wenn so Bubbeln aufsteigen, ja, ja. dann ist das gut. Und dann muss man beachten, wenn du jetzt vier, fünf Stücke hast und die jetzt alle zusammen in den Topf wirfst, bei der richtigen Temperatur hast du natürlich nicht dieses Ergebnis wie bei uns, weil die Fritteuse ist ja so eine Hochleistungsfritteuse. Ja. Die fällt kurz in der Temperatur mhm. und geht sofort hoch ja, auf ja. 155. Ja. Das heißt, es saugt sich nicht voll. Wenn du zu Hause fünf Hühnchen in einen Topf machst, kann es mhm. dir passieren, dass das Fett abkühlt und dass du danach halt voll gesogenes, nicht knuspriges. Ach, das ich einfach voll. Also ja? ich kann empfehlen. Lieber immer zwei ja. Stück maximal, ja. drei Stück maximal und lieber zwei-, dreimal hintereinander. Und dann den Ofen auf 120 Grad aufdrehen mhm. und die Stücke auf, äh, auf Küchenpapier in den Ofen tun, mhm. auf dem Backblech oder auf dem Backgitter. Ja. können ruhig ein bisschen ruhen, wenn die so gebeizt sind. Okay. Jetzt haben wir hier unsere Brötchen. Das mhm. sind jetzt auch quasi Kartoffelbrötchen. Das sind jetzt aber nicht diese berühmten Martins Famous Potato Buns. Einfach zu Hause in der Pfanne mit etwas Butter. Ja. Habe ich hier schon so ein bisschen geschmolzen. Aber man kann jetzt jegliche Burger nehmen aus dem man Supermarkt. Kann jede sonst, ne? aus dem Supermarkt nehmen. Man sollte nur beachten, nicht zu heiß, ruhig langsam röstet und grält, ja, ja. schön mit dem Fett benetzt ist. Und man muss beachten, dass du jetzt nicht das 50 Gramm Supermarktbrötchen kaufst, so ein Stück Hühnchen hast und so ein Brötchen. Dann fällt dir alles auseinander. Also man kann, sagen, sagen Jungs, eben noch hochland Hoch sandwich Cheddar-Geschmack. Cheddar und bei den Brötchen sonst auch Butcher- der Butcher, ja, geht äh, voll klar. Von, von Rewe oder wo haben die den? Ja, Eben von Rewe. Pusten okay. das noch ganz leicht auf der anderen Seite. Von der anderen Seite machst du auch, du Ganz leicht, ja. Fuchs. Kommt aufs Brötchen Fuchs. drauf an. Kommt, ja, bei Fuchs. dem Brötchen tut's gut. Fuchs. Genau. Wenn man es jetzt rausholt, dann nicht so, sondern so. Weil man will ja, dass die Unterseite jetzt nicht, mhm. wenn du das jetzt, jetzt auf deinen Teller direkt tust, dann schwitzt das so unten ganz dolle. Mhm. Und dann hast du genau das Problem, dass du unten ja. schon von, Bevor du den Burger fertig hast, ist unten schon nass. Okay. So, Fladi, nochmal ein Tipp von dir. Ein, ein ganz kleinen Trick. Das ist ja. jetzt so, wie nennt man das? Schlamper-Move. Äh. Sagen wir zu Hause, die Panade wird mir leicht leichten Tick zu dunkel. Ich habe ja. Angst, dass mir das gleich verbrennt. Aber ich glaube, das Hühnchen ist noch roh. Gehe ich einfach kurz hoch, hole sie raus und steche einmal in der dicksten Stelle mit einem scharfen, spitzen Messer einmal rein. Du dippst einmal einmal. Ganz kurz rein, Ganz ja? vorsichtig. und merkst, wie der stark der Widerstand ist. Du merkst ist. den Widerstand. Aber gleichzeitig mache ich ein kleines Löchchen an die dickste Stelle rein und jetzt geht da heißes Fett rein und gart nochmal den Schluss nach. Du hast es abgewichst. Ja? abgewichst. Einfach einmal rein. Das ist und jetzt der richtige witch Genau. Ja. Mal nochmal mal die Bewegung, wie du anschneidest. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen wie so Krater sind das jetzt so ein bisschen, weißt du, wie so eine Mondlandschaft. Wenn man die Panade die, die kriegt man halt, wenn man die frisch reinmacht mhm. rein. Weil die Buttermilch sozusagen, wenn mhm. du die jetzt liegen lässt, dann mhm. wird es kompakter. Weil sozusagen. ich finde das gerade geil. Ich wollte gerade sagen, diese Panade, das ist so, wie ich mir vorstelle, dieses professionelle, aus dem, sag ich mal, Restaurant, was ich selber nicht hinkriege. Und jetzt haben wir uns zusammen gereinnt, wie das zustande kommt. Und jetzt hast es <lacht> <Jetzt kannst verraten. lacht> <lacht> Ich denke, dein Umsatz wird jetzt um 30 Prozent fallen nach diesem Video. <lacht> so, leicht abtropfen. Hier mhm. lassen wir es kurz auskühlen. Jetzt gibt es so eine Stelle, guck mal, es gibt immer eine Seite. Ja wo es so hoch geht ja. und eine Seite, wo es nicht so ist. Ja. Das ist die Hautseite. Die okay. legen wir immer nach unten. Das ist immer die labbrigere Seite. Da, ja. da tropft auch Fett nach. Okay. Und die knusprige Seite machen wir nach oben. Und ja. jetzt, solange es noch heiß ist, komme ich mit meiner Glasur. Hier mache ich es kurz an für den Käse. Alles gleichzeitig. Die kann sein, wenn man es jetzt stehen lässt, dass die sich trennt. Einfach umrühren nochmal. Ja. gut. Und wenn es zu sehr abkühlt und die Butter fest wird, einfach ja. nochmal warm werden okay. lassen. Und jetzt schön von jeder Seite Buffalo-Style bepinseln. Und einfach kurz reinwerfen in die Soße, was hältst kannst du von du der auch, Taktik? Kannst du auch. Kannst äh. du auch machen. Das nicht zu lange drin lassen, aber geht auch. So, jetzt haben wir hier noch die heiße Pfanne. Um da noch mal Käse drin. Einmal zack. Das ist so die Fast-Food-Trick. Wirklich nur ganz kurz. Bam, ne? Zack. Okay, das heißt von der Rückseite, wo, der, wo das Fett ist vom Hähnchen, da pinseln wir gar nicht mehr ein. Nee. nee. Okay. Jetzt haben wir hier diese zwei Alles. Brötchen. Hey. Einmal ja. unten nicht zu viel. Halben Esslöffel würde ich sagen. Äh. Überall. Schön verrühren und jetzt kann ich empfehlen die Ränder ein bisschen freilassen, weil wird gleich eh an der Seite rausgehen, weißt du? Okay, weil die Sachen draufgelegt jetzt, werden oder? Genau und jetzt kommt Glaubensfrage, Gurken oben oder unten. Ich finde beim Fried Chicken Sandwich, ich finde es ganz geil, wenn man erst aufs Chicken beißt, dann die ja, ja. Pickles hat. Okay. Beim Salat, bei einem Burger finde ich, hm. muss der Salat oben sein, weil ja. er sonst natürlich viel schneller lätschert ist. Da ja, kommt Lukas um die Hecke und beißt Reverse rein. dann ist ja, wieder ja. was anderes. Ja, ja, mit seinem Reverse bei der, ja. Also das ist jetzt auch nach Schmack. Man äh. kann auch nur so drei Pickles drauf machen. Ich finde halt viel Pickles, ich finde äh. das halt besonders also geil. Also ordentlich rein. Wenn man so einen Burger entwirft, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss ja echt eine Million Burger gefühlt gebraten haben, um den perfekten zu kreieren. Kurken oben, unten, Käse so. oben, Käse unten, Gewürze. Das ist schon krass. So. Und jetzt kannst du nach Geschmack überlegen. Dann können wir zum Reinbeißen einmal. Und zack, reicht hier vorne. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das noch so einwickeln. Sehr gerne. Wo nach vorne so am besten. Geil. Boah mega. Ich ja, Joa, ich glaube schon. Ja, ja, ne? Also nur so, wir haben ja hier drei Burger auf der Karte. Ja. Und das ist jetzt sozusagen eine Zusammenmischung mit der Glaze und so. Äh. Wenn ich hier selber arbeite und den äh. Personalburger mache, stelle ich mir den immer so zusammen. Äh. Okay. Das ist Geil. sozusagen, wie ich den selber esse. Geil, wir sehen uns jetzt direkt beim Verzehren, würde ich sagen. Oh Flady, jetzt bin ich gespannt, Mann. Ich nehme den mit Käse. Ich, ich nehm den mit Käse. Hier haben wir das gute Stück. Wow, ist ein Geschenk Gottes. Er sagt noch eben, er hofft, dass durch ist. Ich <lacht> krass. Ja, ist ist du krass. Was, wenn man jetzt weiß, wie es gemacht wurde. Ein ganz anderes Feeling. Aber man merkt sofort dieses Raucharoma auch. Mhm. Dieses Raucharoma, diese Chili, Note von dem Sweet Chili, die aber durch die Kombi, durch die ganzen anderen Stoffe, hatte ich nie im Leben so rausgeschmeckt. Nie im Leben. Aber man schmeckt halt jetzt halt alles raus, was man da reingetan hat. Und die, die, die Anchovies, also die dienen eher mehr so dem Buttermart kick sozusagen. Mhm, also dem natürlichen. Schmeckt man mal neu. Ja, genau. Und ganz knusprig, ganz entspannt. Käse auch eine gute Entscheidung. Ja, und wenn man jetzt zu Hause will, kann man sich natürlich noch Eisbergsalat und Tomate mit drauflegen, wenn man Bock hat. Was auch sehr gut passt, ist ein Krautsalat. Aber viel sollte nicht drauf. So, ist, äh, selbst schon Tomate ist schon fast, finde ich, fast schon zu viel. Mhm. So. Was ich persönlich sehr geil finde, ist die Wahl, dass du viele Gurken drauf gemacht hast. Weil das gibt so eine gewisse Frische ich. da noch rein. Das ist so genial. Also ich hatte keine... Ich keine Gurke würde ich, missig die da drauf, würde ich, wie sagt man? Ich würde jede Gurke missen, die wegwerfen. Also von bis einfach so genial, dieses krosse Hähnchen, diese Gurken, die knacken, weiches, Wann außenrum. Welt. Tatsächlich, desto weiter man reinkommt, desto mehr hat sich der Gaumen an diese Soße, die wir drauf Glasur ja, gewöhnt, und man schmeckt es gar nicht mehr so präsent. Am Anfang, bam. Es ist auch nicht zu sauer mehr, oder? Nee. Heftiges Ding. Wenn ihr das zu Hause macht, Leute, und ihr ladet jemanden ein, die Leute denken, du willst sie verarschen. Das ihr das, und ihr kriegt es so hin, ihr habt es ja gesehen. Das kann man Schritt für Schritt nachmachen. Die denken, Echt, du willst wie flachsen? Ja, das ist super professionell, so heftig. Also ihr habt nicht mitgerechnet, dass er so heftig ist. Okay. Das ist so meine Lieblingskombination, äh, ja. sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt gerade auch so nachdenke, denke ich mir eigentlich auch die ganze Zeit, wieso haben wir den eigentlich ja. nicht so auf der Karte? Ja. Ja. <lacht> ja. Also eine 8,5 mindestens. Ich muss dazu sagen, Nee, ich muss nicht dazu sagen. Wir würden den erstmal eine 8,5 geben. Okay, ich muss das dazu sagen. Ich bin eigentlich echt richtig vollgefressen, weil ich <lacht> eben schon ein Video gemacht habe. Weil ich dachte auch, dass das er so sind krank sind. ist. Ich wusste nicht mal, ob ich bewerte oder nicht. Aber der ist schon heftig, Vladimir. Ja, geiles Vollkanz. Ja. Mhm. Im Sinne, oh. Leute, was wollen wir das jetzt noch so lange rausgegangen Wir werden uns hier noch vollfressen. Rudi, ich danke dir für deine Zeit, danke dafür. Immer wieder gerne. Dank dran. Bester Burger Deutschlands, nicht nur meine Meinung. Bei Google danke, ist danke. ja, es In Berlin, mittlerweile zwei Standorte. Die Worte hast du dir verdient. Wir werden euch noch ein Video wünschen, noch ein Rezept von Fladi. Ey, immer gerne. Wir können auch mal was anderes gucken. Ja, stell irgendwas vor, Fladi ja. verrät seine ganze Karte. <lacht> ja, kein Problem. Dann Lasst einen Daumen oben knallen und bis zum nächsten Mal. Peace.